Hm. Hallo, meine lieben WoW-Schnuggis, es geht weiter. Seht euch die Speerkarte im Büro des Hafenmeisters an. Wir schaffen das. Machen wir. Kultiras besteht aus mehreren großen Adelshäusern. Unter Delen Prachtmeer waren sie vereint. Aber nach seinem Sturz bei Teramor fing das Bündnis an zu bröckeln. Ah. Seinen Platz hat Lord Admiralin Catherine Prachtmeer eingenommen. Sie kommandiert das Militär und die Wachen. Trotz unserer Mühe, die Ordnung zu wahren, nehmen Verbrechen, Korruption und Piraterie in Kultiras zu. Das Volk verliert das Vertrauen in die Prachtmeer-Admiralität. Na, no, würde im Westen liegt Rustwa, eine Bergregion, aus der der Hauptteil des Erzbedarfs im Königreich kommt. Und so manche unserer zähsten Krieger. Das Haus Kronsteig war jahrhundertelang ein loyaler Unterstützer der Prachtmeer-Dynastie. Aber ihre Abwesenheit bei den jüngsten Ratstreffen hat beunruhigende Gerüchte losgetreten. Im Sturmsangtal nördlich von hier bauen und segeln die Gezeitenweisen von Haus Sturmsang die Schiffe unserer legendären Flotte. Allerdings hat seit Monaten niemand von der Flotte gehört. Die Gezeitenweisen bleiben in ihren Klöstern und scheinen sich nicht für unsere vermissten Schiffe zu interessieren. Schade. Wir müssen die Häuser unter dem Banner der Frachtmeers vereinen und die Flotte finden. Sonst könnte Kultiras zerfallen, bevor der Krieg überhaupt beginnt. Also wieder vier Häuser, wo wir gut farmen müssen. <lacht> Super. Jetzt habe ich hier ein Ausrufezeichen. Aha, und kann in den Tirgardesund, Tirgardesund, genau. Wir müssen Catherine Prachtmehr davon überzeugen, dass Kultiras sich der Allianz anschließen muss. Finn glaubt, dass das neue Schießpulver der Handelskompanie Aschenwind eine heiße Spur ist, der wir folgen sollten. Bietet an, Aschenwind und Co. zu untersuchen. Annehmen machen wir. Okay, Telia. Dafür habe ich mein Leben lang trainiert. So, nehmen wir jetzt alles mal an. Quest beenden. Erfolgerungen, Segel setzen, ich ich cool. Jetzt Na gut Finn. Was ist das für eine heiße Spur? Irgendwas über ein neues Aschenwind Haltet das nennt eine heiße Spur, die entwickeln dauernd neue Waffen. Aber keine wie die hier. Abgesandter, gebt unseren Skeptikern hier mal eine kleine Demonstration. Tue ich in Ordnung. Finn, habt ihr Durst? Ich hab Durst. Jetzt feuern wir die Pistole. Bam. Was war das? Aschenwinds dreckiges Geheimnis. Was gibt's neu? Das war nur eine Prise. Überlegt mal, wie viel Schaden die mit mehr von dem Zeug anrichten können. Was Neues von der Front? Also ich kann jetzt mit der Fähre dahin fahren. Ich soll mit... Kassens am oftstafen sprechen. Nehmt die Fähre von Will Meinhold am Handelswindmarkt. Annehmen. Film. Ein neuer Auftrag für euch. Helft unserem neuen Verbündeten hier die Quelle dieses Pulvers zu finden. Jo, mach mal. Jetzt geht's los. Also. Tena, macht wieder eure Runde. Sagt der Stadtwache, sie sollen auf Schmuggler achten, die ungewöhnliche Waffen nach Boralos schleusen wollen. Eise. Telia muss hier immer alles machen. Hier ja, Wahnsinn. Schön! Jetzt geht's endlich los. Jetzt können wir questen bis zum Umfallen. Und hier ist eine Quest: Pelzhändlerin. Ihr da, kommt ihr zufällig an Hadefurt vorbei? Ich muss dort etwas abliefern, aber mein gewöhnlicher Bote hat sich bei einer Reise zur Angelgrundbrucht etwas eingefangen. Würdet ihr dieses Bündel für mich zu Dandy Jones in Hadefurt bringen? Ich würde ja selbst gehen, aber ich muss mich ums Geschäft kümmern. Liefert das Bündel warmer Fälle an Dandy Jones in Hadefurt. Machen wir. Das nehme wir an, aber jetzt gehen wir erstmal nach Tigardes und... Tigardes und, genau. Hä? Da ist noch eine Quest. Die sollte ich auch noch annehmen. Ah, Berufe muss ich auch noch lernen. Ich muss ja Kräuter pflücken. Hier haben wir noch eine Quest. Ein kleiner Gnome. Hallo. Benutzt die Schottomatik mit einer zerschlissenen Hose. Okay, mach wir. Also Schrotomatik, zerschlissene Hose rein und verschrotten. Was haben wir jetzt gekriegt? Bündelwarme Fälle, Nö, ich hab nichts gekriegt. Stoffreste kriege ich, schön. Gibt es auch einen Erfolg. Short Drive. Und jetzt geht es zum Kräuterkundelehrer. Wo waren die gleich wieder? Bergbau, Alchemist. Das muss doch hier in der Nähe sein. Inschriften. Sehr gut. Nur weiß ich das auch schon, wo es ist. Kräuterkundelehrer. So, jetzt lernen wir die Kräut Kräuterkunde von Kultiras. Erlernen. Mhm. Fürs Ankerkraut, um das zu lernen, müssen wir 25 sein. Level 25. Jo, danke. Die Sprüche sind immer super. ist Noch eine Quest, ach so, nee, das ist kein Quest. Da muss ich zu dem fernmeister hin. Nee, da schwimme ich nicht rüber. Ja, meine Freunde sind auch online, gucken rein, aber die sehen mich jetzt nicht, weil ich ja gemütlich aufnehmen möchte. Und hier geht's hin. Hier ist der Fährmeister. Ja. Bring mich zum Tira. Tira desund des Genau. Tira Gardesund, Tira Gardesund. Okay, ich muss das ein paar Mal sagen, weil sonst merke ich es mal. Ich habe immer Tigarsund oder sowas gelesen. Oh, jetzt klingelt's Telefon. Leid, bis gleich. So, Dale, jetzt geht's weiter. Wir sind in Tiragardesund. Genau. Ich werde es jetzt noch ein paar mal sagen, damit ich das endlich reinkriege in meinen Kopf. Ja, doof, dass es das jetzt eine Unterbrechung gab und wahrscheinlich habt ihr uns auch gehört, aber sorry. Ich musste die kurz mal reinlassen ich abgeschlossen hatte, damit ich kein, keine Störungen habe hier. Hallöchen Todesritter, wir brauchen eure Hilfe bei einem kleinen Problemchen. Annehmen, tötet sechs uralte Beschützer. Annehmen. Das macht man immer so. Wisst ihr ja, habe ich euch ja schon mal erklärt. Man nimmt als erstes so alle Quests an und hier gibt es Blümchen. Blümchen. Wo ist das? Blümchen? Ah, das hängt am Baum. Hier gibt es Blümchen. Die Typsis muss ich killen. Komm her zu mir. Gut, dass ich es nur im NPC Wegzogen habe. Der Fuchs will auch gekillt werden, hä? Huh? Jo, da drüben gibt's es nochmal ein Blümchen. muss noch ein bisschen umtauschen hier. Das ist ganz hilfreich. Genau wie der Todesmantel, der ist auch gut. Eisketten. Ah, Eisketten umschlingt das Ziel, das muss ich jetzt mal testen. Aha, jetzt kann er nochmal mal weg. Folglich kann ich ihn auch nicht ranziehen. Jetzt schauen wir mal, ob ich ihn cool draus krieg. Ja, kriege ich sehr schön. Und hier ist wieder ein Blümchen. Sirenendorn. Skelette Skelette für Annette <lacht> Befreit fünf verfluchte Räuber Okay, machen wir Das sind die Skelette Und da haben wir schon einen Da müssen wir Schnaps oder was war das? Stab. Mit dem mache ich die frei. Jetzt bin ich auch in ein Skelett verwandelt. Nein! Die Kisten müssen wir sammeln. Relikte sind es. Da brauchen wir immer noch ein paar. Also hier in Kultiraz geht das Leveln halt am schnellsten, deswegen bin ich jetzt hier hingegangen, damit wir schnell nach Shadowlands kommen. Das ist also nur eine Durchgangsstation. das ist das Addon ähm, Battle of For Azeroth. Of Azeroth. Und das war das vorletzte, das letzte ist jetzt Shadowlands. Macht aber auch Spaß hier. Hultiras ist toll. So, dann haben wir hier. Ja, ja, weg dich ab. Ich befreie mal. So. Ach, der Ghoul ist so praktisch. Hat für mich getankt, während ich den befreit habe. Wunderbar. Hier ist nichts mehr, jetzt müssen wir wieder runter. Ui. Ein kleiner Elementargobbel. Ah, ich habe die Relikte gefunden. Quest beenden. Und Level up. Jetzt sind wir Level 19. Hä? Ich habe gedacht, vorhin war ich Level 19. Ist okay. Dann sind wir jetzt Level 19. Und hier müssen wir rein. Das müssen wir noch befreien, unsere um Skelettlein. Na, eins brauchen wir noch. Schön, da steht es ja auch schon. Und den killen wir. Einfach nur zur Sicherheit. Fallener Wächter, uh, der ist jetzt was Neues. Hier ja, haben wir einen Gnomi, der Hilfe braucht. Hilde! Also Hilde, ich helfe dir. Quest beenden. Beschützt Archäologin Feuerbruch. Okay, Hilde, wir beschützen dich. Die macht hier irgendwas rum und ich muss sie beschützen. Machen wir doch gleich mal hier das. Und jo, jetzt sind wir leicht unterkühlt oder verblitzt. Wir müssen jetzt warten bis die nächste Patrouille da kommt. Hm? Ja, schön. Ich gehe bloß raus aus dem... aber zäh. Ich brauche ein Ziel. So, Quest beenden. Jetzt haben wir es hier schon. Können wir wieder zurück und die Quest abgeben. Ich latsche da nicht durch, weil ich möchte, dass mein Ghoul ein Ghoul bleibt. Kein Skelett. Den kann ich jetzt nicht mehr befreien? Schade, so geschafft. Jetzt gehen wir raus aus der Höhle. Machen hier den, den Erdschützer. Machen wir auch noch weg.